Was ist, wenn ich Ihnen eine tolle Technologie zeige, die seit über 5 Jahren erfolgreich auf dem Markt funktioniert und mit der Sie zwei kostenlose Handy-Apps herunterladen und mit Ihrem Smartphone ab heute jeden Monat passiv Geld verdienen können? Was ist, wenn Sie Ihr aktuelles Gehalt zum Beispiel im nächsten Monat bereits verdoppeln können? Hört sich spannend an, oder? Was müssten Sie in Ihrem regulären Job machen, um im nächsten Monat das Doppelte zu verdienen? Oft ist das in einem Job gar nicht möglich, stimmt's? Jetzt wollen Sie sicherlich wissen, wie seriös das Ganze ist und wie alles genau funktioniert, oder? Es geht um ein System, das seit mehr als 5 Jahren am Markt erfolgreich arbeitet und auf eine Technologie zurückgreift, die sogar bereits 12 Jahre auf dem Markt ist. Es sind bereits 6 Offices weltweit in Betrieb mit mehr als 700.000 Community-Mitgliedern, die das System nutzen und die Zahl wächst rasant weiter. Also mehr als seriös, oder? Hunderttausende Menschen wie Sie erzielen bereits dank dieser Technologie mit ihrem Smartphone jeden Monat Profite, verdoppeln ihre Gehälter und sind total begeistert. Es geht hier um die Blockchain-Technologie und um einen Coin. Ich weiß nicht, ob Sie schon etwas von Bitcoin gehört haben. Das ist der Coin, welcher von 0,10 Dollar auf 70.000 Dollar angewachsen ist. Das sind 70 Millionen Prozent Wertzuwachs. In unserem Fall geht es um einen ähnlichen Coin, der auch mit 10 Cent gestartet ist und jetzt bereits um tausende Prozente gestiegen ist und er wächst weiter. Wir gehen davon aus, dass er mit der Zeit weiter steigen könnte, das heißt bei einer Verzehnfachung des Coinpreises könnten alle ihre Coins auf das zehnfache Wert sein. Das ist zwar nicht garantiert, aber sehr wahrscheinlich und kann ein sehr cooler zusätzlicher Bonus werden. Cool, oder? Damit Sie die besten Chancen haben, Ihren Monatslohn noch zusätzlich durch. Coinwachstum zu vergrößern, müssen wir schnell sein. Der Kurs steigt stündlich. Nutzen Sie den Kalkulator, um selbst zu entscheiden, wie viele Coins Sie in Ihre App laden und damit wie viel Profit Ihren Smartphone im Monat bringen soll. Möchten Sie Ihren Monatslohn lediglich verdoppeln oder wollen Sie vielleicht mehr? Sie können auch das erreichen. Einfach zwei Apps installieren, sich im System registrieren und sofort dabei sein. Die Zeit läuft. Melden Sie sich mit Ihren Daten an, um sofort zu starten.